Als Kandidat für die Piratenpartei für die Bundestagswahl 2017 ähm, anzutreten, mich aufzustellen, ist im Endeffekt ein Beitrag für die Demokratie an sich zu leisten. Also nicht nur einfach zu Hause rumsitzen und Däumchen drehen, sondern sich mal aufraffen und gute Themen an die Bevölkerung bringen. Besonders am Herzen liegt mir das Thema äh, bedingungslose Grundeinkommen, BGE, und das ist der Hintergrund ist, dass unsere Gesellschaft sich verändert, unsere Arbeitswelt verändert sich stark, viele Berufe fallen weg, ähm, viele Arbeitsplätze werden durch äh, Comput Computerisierung oder Maschinen ersetzt und da brauchen wir ein Instrument die Leute aufzufangen und ähm, Hartz IV ist da nicht zum Beispiel geeignet, das ist im Endeffekt gescheitert und ein Grundeinkommen würde bedeuten, jeder Bürger bekommt eine gewisse Summe im Monat, die ist wie gesagt bedingungslos, die Menschen, die Leute können dazu verdienen, wenn sie Zeit haben und mögen und ähm, das wäre eine humane Sache und ähm, dafür würde ich mich besonders einsetzen. Deutschland, Zuwanderung, das Thema ist ähm, immer aktuell, war schon immer ein Thema. Also ich denke da zum Beispiel auch an die Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg. Meine Familie ist auch betroffen und sehr viele andere. Im Endeffekt haben wir da eine lange Historie und ich denke, da sollten wir ähm, ansetzen und ähm, da auch ein richtiges Konzept erarbeiten, dass die Leute, die hier einwandern, sei es jetzt freiwillig oder auch durch äh, Vertreibung, auch wirklich aufgenommen werden, dass denen auch wirklich grundsätzlich geholfen wird für ihre Zukunft und nicht nur aufbewahrt werden. Und ich denke, das ist ein großes Thema und da lohnt es sich für sich einzusetzen. Ja, zum Thema Renten, ein großes Feld fällt mir spontan ein, dass wir sehr große Unterschiede haben in den Rentenhöhen. Es sind tatsächlich hunderttausende Rentner, die von ihrer eigentlichen Rente nicht existieren können. Sie müssen entweder aufstocken oder müssen noch im Alter arbeiten. Und an der Stelle sind Verbesserungen unbedingt nötig. Ganz davon abgesehen ist es auch so, dass die Rentenberechnung nicht mehr aktuell sind, in meinen Augen, also da müsste auch einiges getan werden. Also zum Beispiel Rente zu kürzen, dafür die riester zu installieren, ich denke mal spätestens jetzt, nach so vielen Jahren, zehn Jahren, hat man doch gemerkt, dass das äh, nicht funktioniert, gescheitert ist und da ist auch die Verpflichtung der Regierung, äh, das endlich wieder umzustellen und äh, zum Beispiel die Zahlungen, die der Staat leistet, direkt wieder in die Rentenkasse einzahlt. Ein großes Thema, könnte man noch länger drüber reden. Auf die staatliche Rente, im Moment, auf die Rente können wir uns, denke ich mal, schon verlassen, die wird gezahlt. Nur wie gesagt, in der Zukunft, wenn die Berechnung der Rentenhöhe so bleibt, bei den Arbeitern und Angestellten, wird es im Endeffekt für den Einzelnen in der Tasche immer weniger sein und da müssen wir ansetzen, dass ähm, die Leute auch von der Rente, die sie dann bekommen, auch existieren können und auch ein bisschen was überbleibt für Anschaffungen, sei es mal auch für ein Auto im Alter oder ähm, eine Wohnung abbezahlen oder eine Einrichtung oder mal eine Reise zu machen und ähm, das ist, äh, denke ich mal, sehr wichtig, auch für den sozialen Frieden. Für die Rentner, die also Bedarf haben finanziell, denen also direkt zu helfen, bietet sich ja auch das Grundeinkommen wieder an. Das würde im Endeffekt die Lücke schnell schließen und im Endeffekt bedeutet das auch, dass die vielen anderen Leistungen, die gezahlt werden müssten, wie Wohngeld oder Aufstocken, würden ja wegfallen. Aber ähm, der Stress würde für die Rentner nicht mehr da sein. Also wie ähm, ist, was habe ich noch auf dem Konto am 20. des Monats? Und ich denke mal, ähm, das ist ein wichtiger Ansatz, der also auch wieder ein Argument ist für ein bedingungsloses Grundeinkommen, das BGE. Steuern auf Fleisch, Massentierhaltung. Das sollte so sein, dass wir die Massentierhaltung ähm, nach und nach abschaffen sollten, denn ähm, Tiere sind Lebewesen und in unseren Augen haben die ein, das gleiche Recht auf, auf ein äh, schmerzfreies Leben und artgerechtes Leben. Es gibt Ansätze, äh, wo auch die Tiere wieder in ihrer natürlichen Umgebung leben können, äh, auf äh, Wiesen und äh, Feldern. Da äh, sollte man in unseren Augen das so gestalten, dass äh, der Fleischkonsum auch reduziert werden kann, indem man besseres Fleisch erhält äh, und nicht in den Massen, denn es muss nicht jeden Tag Fleisch auf dem Tisch sein und auch die Fastfood-Ketten, denke ich mal, sollten auch umdenken äh, in der Richtung, also um, um zu schwenken mehr auf, äh, auf Alternativen und äh, in dem Zusammenhang ist die Mastentierhaltung ähm, nicht äh, zu tragen in Zukunft, denn wir haben genug andere Möglichkeiten, uns zu ernähren. Wir stellen uns das so vor, dass den Landwirten steuerliche Anreize geboten werden sollten, damit die auch nach und nach umstellen können, denn das wird im Endeffekt auch Einsparungen geben, zum Beispiel in den Anwendungen von Medikamenten, die weniger werden. Also ich denke mal, da gibt es verschiedene Perspektiven und dass man nach und nach dann auch aufzeigen kann, den Tieren geht es besser und das Fleisch wird besser und da sollten wir hinkommen. Die Digitalisierung wird auf kurz und lang bestimmte Arbeitsplätze ähm, unnötig machen, das ist klar. Die, die Produktionsprozesse werden mit entsprechenden Programmen und ähm, Anwendungen, Maschinen, so ausgestaltet, dass die automatischer laufen und ähm, in die Perspektive äh, spielt dann wieder unser BGE eine wichtige Rolle, ein Grund auf denn wenn die Arbeitsplätze wegfallen, ähm, brauchen wir auch eine gewisse Zeit, bis sich neue Berufe bilden, die werden sich bilden, nur das geht nicht innerhalb von Wochen oder Monaten, da muss es eine Perspektive geben und ähm, auch aus dem Grund ist ein Grundeinkommen ideal für unsere Gesellschaft, diese Veränderung aufzufangen. Ein Aspekt, der auch wichtig ist, der auch mal bedacht werden müsste, ist, dass so, wenn jetzt Maschinen Arbeitsplätze, konventionelle Arbeitsplätze übernehmen, dass die keine Steuern zahlen in irgendeiner Form. Die Menschen zahlen Steuern und die Maschinen nicht. Ich denke mal, das wäre auch noch ein Ansatz, der bedacht werden sollte, denn der Anreiz ist natürlich dann groß für Unternehmen, mehr Maschinen einzusetzen, als Menschen, die vielleicht auch gute Ideen haben, die in den Betrieben weiterzubringen. Und von daher zusammengefasst, das BGE ist dort eine ganz wichtige Säule in die Zukunft. Die Arbeitsmarktpolitik ist in Deutschland nicht optimal aufgestellt. Dadurch, dass wir einen recht großen Niedriglohnsektor bekommen haben in den letzten Jahren, was eigentlich unverständlich ist in einem so exportorientierten Land, sind wir im Endeffekt dafür verantwortlich, dass in unseren benachbarten Ländern Spanien, Italien Arbeitslosigkeit, zunimmt, da bei uns die Löhne niedriger sind in manchen Bereichen und das ist ungesund. Denn die anderen Länder möchten auch ihre Produkte an uns verkaufen, damit der Wirtschaftskreislauf wieder funktioniert. Also im Endeffekt bedeutet das, dass unsere Löhne auch wieder so sein sollten, dass die Personen von ihren Einkommen existieren können. Also die, der Mindestlohn ist viel zu niedrig und ähm, aufgefangen könnte das auch durch ein BGE, auf die Schnelle. Und ähm, die, unsere Jobcenter, Arbeitsämter äh, sind aus unserer Sicht auch nicht mehr Stand äh, der Möglichkeiten, denn ähm, die Hartz-IV-Geschichte ist im Endeffekt gescheitert. Dadurch, dass ähm, Sanktionen verhängt werden bei Leuten, die schon ein Minimum an äh, Zuwendung bekommen, auch noch gekürzt wird bei vielen, viele äh, Bescheide sind fehlerhaft, bis zu 50% Prozent der Bescheide sind äh, falsch und äh, äh, belasten die Sozialämter. Also im Endeffekt äh, sollte man da einen Schlussstrich ziehen, äh, Hartz IV abschaffen und dafür das BGE einführen.